Ladies and Gentlemen, mein Name ist Sioux und ich habe auch heute wieder einen Gast da. Er macht Moves, Trickmantel und gab Gangster Rap ein blaues Häkchen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dir, Ratta. Ähm, ja, krass. Äh, und ähm, also wirklich Respekt. Und du hast gemeint, du bist äh, Deutschrap Jeff Bezos. Alhamdulillah, Bruder. Wie hast du es geschafft? Komm. Ich rufe so eine Nummer und dann sagen die, sprechen sie jetzt ihren Namen. Und du hast so zwei Sekunden Zeit, deinen Namen zu sprechen. Sehr schön, sehr schön. Wir freuen uns auch, dass du es geschafft hast. Du hast fast 50 Ausschnitte gefilmt. Hast du in dem Podcast mit CEO gesagt? Ja. Innerhalb von zehn Monaten? Auf korrekt. Da kann auf jeden Fall gut was rausgeholt werden. so. Richtig. Wie hast du es geschafft? Keine Ahnung. Gott hat mir das so mein, mein, mir so mitgegeben. Darf man fragen, was das alles gekostet hat? so? Sehr viel. Glück im Unglück, ey. Krass. Krass. Gibt es da noch so Ideen, die in Ratas Kopf kreisen? Ja, wir haben vor, in 100 Jahren das Major-Label zu werden. Alles entspannt. Du hast ein neues Album am Start. Urlaub. Ja, ganz genau. What ist this? Ein neues Album. Ah, okay, okay. Deswegen sind wir schon fast wieder am Ende. Nur zum Abschluss noch ein paar Fragen. Ähm, was hast du letzte Woche gelernt? Wir brauchen ein Privatjet, so in der Zukunft, vielleicht auch international, schützen wir keine Mörder. Noch ein paar Fragen. Meine Frage halt an dich ist, woran erkennst du oder woran erkennt man, wer wirklich dein wahrer Freund ist? Ähm, du hast keine Chance. Auf langfristig bringt das nichts zu. Am Ende werdet ihr verlieren. Ich sage euch das, ich habe alles versucht und ich kenne Milliarden Leute, die auch alles versucht haben, auch groß geworden sind, aber auf langfristig funktioniert das nicht. Naja, auf jeden Fall schützen wir keine Mörder. Äh, okay, ich verstehe. Hey Hatar, was kann ich tun, wenn meine Freundin über der geht um aus einer Mücke einen Elefant macht Puh, cool finde ich eine coole Einstellung so packt den Jungen in den Koffer so easy alles entspannt okay. und ich persönlich verabschiede mich schon mal Ratar, die letzten Worte gehören dir